Vielleicht glauben Sie, dass man Betonwände einfach nicht schneller dämmen kann als mit der herkömmlichen Verdübelung. Oder Sie fragen sich, ohne Bohrer und Hammer, wie soll das funktionieren? Lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, beim Dämmen von Beton viel Zeit, Kraft und auch Geld zu sparen. Mit dem Klebeanker X1 von BAUMIT. Wir haben unseren Klebeanker X1 entwickelt, um damit für Wärmedämmverbundsysteme auf Beton eine innovative Befestigungstechnik zu ermöglichen. Diese neue Technik erspart Ihnen langes, kräfteraubendes Bohren und den dazugehörigen Dauerlärm. Sie werden mit dem Klebeanker X1 unabhängig von Akkus und Strom und arbeiten damit bis zu fünfmal schneller als mit einer konventionellen Verdübelung. Der innovative X1 ist Teil unserer bewährten Klebeankerfamilie, die für jeden Wandbildner die Alternative zur herkömmlichen Verdübelung bietet. Der Klebeanker X1 von BAUMIT – für Ihre effizientere EPS-Plattenbefestigung auf Beton – von einem der führenden Baustoffproduzenten Europas.